Lang nicht mehr mit Bier und Kippe da gesessen Ohne nachzudenken, einfach mal den Tag vergessen Immer dreht sich irgendwas im Kreis und man setzt mit ein Ohne auch nur kurz mal zu reflektieren, was davon bleibt Hallo Sommerzeit, ich warte auf dich Auf die Abende, an denen man noch die ganze Nacht sitzt Wenn die ersten Sonnenstrahlen sich in dein Katergesicht Langsam niederlassen und du merkst, die Party war sick Erst Momente geteilt, danach Lang nicht mehr mit Bier und Kippe da gesessen. Ganz im Gegenteil, lass mich meist von allen Stressen, Gedanken kreisen und erschaffen Probleme, die ich genauer betrachtet meistens nicht mal verstehe. Aber was soll's? Zurück ins Leben, Hauptsache nicht stehen bleiben. Was geht heute Abend, denn ich warte schon seit Ewigkeiten. Alles wie in Zeitlupe, bis ich mich aus den Ketten reiß. Und genau das, was jetzt kommt, ist, was auch am Ende bleibt. Bis zuletzt, ja, mit euch ist das sehr Hallo Sommerzeit, ich warte auf dich